Ich spreche für Natalie. Sie erzählt, Es ist nicht immer Angst, die ich empfinde, wenn ich mit ihm zusammen bin. Meistens fühle ich mich unbehaglich, so als würde ich auf Eiern gehen. Ich bin unsicher, was er als nächstes tun wird und wozu er mich zwingen wird. Seine Gleichgültigkeit ist wie ein stechender Schmerz. Seine Unfreundlichkeit lässt mich innerlich verkümmern. Seine Drohungen machen mich verrückt vor Angst. Gott benutzt er als Waffe, um mich zu kontrollieren. Ich bin nur noch ein Schatten der Frau, die ich einmal war. Als ich schwanger war, hat er mich so schwer verletzt, dass das Baby zu früh geboren wurde. Während ich im Krankenhaus war, und nicht wusste, ob mein Kind leben würde, sprach Gott zu mir. Vertrau auf mich. Bete darum, dass mein Wille geschehe. Ich sagte Ja zu Gott, der mir einfach anbot, bei mir zu sein, ohne zu versprechen, dass alles in Ordnung sein würde. Und doch ist mein Kind jetzt 13 Jahre alt, glücklich und gesund. Ich bin frei von dem Mann, der mich so schrecklich missbraucht hat. Mein Leben ist so voller Freude und Schönheit, wie ich es nie für möglich gehalten hätte. Ich habe keine Angst mehr. Gott hat gute Pläne mit mir.